Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du denn hier im Garten? Ich mache ein paar Gartenarbeiten. Ich pflanze neue Blumen und entferne Unkraut. Ich möchte den Garten für den Sommer vorbereiten. Oh, das ist schön. Kann ich dir helfen? Ja, gerne. Kannst du mir bitte helfen, das Unkraut zu entfernen? Es gibt viel Arbeit zu tun. Klar, kein Problem. Wo soll ich anfangen? Hier, bei den Blumenbeeten. Da ist viel Unkraut. Wir sollten auch die Beete umgraben und die Erde auflockern, bevor wir die neuen Blumen einpflanzen. Okay, ich werde mich darum kümmern. Soll ich auch neue Blumen besorgen? Ja, das wäre super. Ich denke, wir brauchen ein paar Sommerblumen die viel Sonnenlicht brauchen. Verstehe. Ich werde später in den Blumenladen gehen und ein paar schöne Blumen aussuchen. Perfekt, danke. Es gibt auch noch einige Sträucher, die wir zurückschneiden müssen. Das sollte auch noch gemacht werden. Alles klar. Ich werde mich darum kümmern. Aber ich muss sagen, ich bin kein Profi im Garten. Kannst du mir zeigen, wie man die Sträucher zurückschneidet? Natürlich. Kein Problem. Es ist wirklich einfach. Ich zeige es dir gerne. Danke, das ist nett von dir. Ich lerne gerne dazu. Kein Problem. Ich denke, es ist wichtig, diese Fähigkeiten zu haben. Es spart auch Geld, wenn man selbst im Garten arbeiten kann, anstatt jemanden zu bezahlen. Ja, das stimmt. Ich denke, ich werde mir auch ein paar Tipps für meinen eigenen Garten merken. Das freut mich zu hören. Ich denke, es ist wichtig, im Einklang mit der Natur zu leben und die Schönheit der Pflanzen und Blumen zu schätzen. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon darauf, wenn alles in voller Blüte steht und der Garten wieder wunderschön aussieht. Ich auch. Danke nochmal für deine Hilfe. Gerne geschehen. Es macht Spaß, im Garten zu arbeiten und ich freue mich darauf, wenn wir fertig sind.